Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder Zeit für Zack, Kartoffel, Schnack. Wie schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht, Hochspannung. Und zwar blättern wir heute ein Buch durch. Isa ist da nicht dabei. Die hat äh, gerade anderweitig zu tun, was ja auch erlaubt ist. Und zu so kurze Auspackvideos, da muss sie nicht immer hier zu mir herfahren. Das würde sich gar nicht rentieren. Ja, wir blättern heute ein sehr schönes Buch durch. Und zwar Bram Stokers Dracula in der illustrierten Schmuckausgabe von Koppenrad. Das ist dieses gute Stück hier. Ihr seht, es ist recht massiv. Ihr seht natürlich heute wieder nur meine Hände und meinen Schatten. Hat einen sehr schönen, eine sehr schöne schwarze Glänzende Seitenoberfläche und auch die Rückseite ist sehr schön illustriert und gemacht. Leider ist es mit dem Auspacken runtergefallen, weswegen es hier unten eingeschlagene, ähm, ja, einen eingeschlagenen Buchrücken hat. Fand ich sehr schade, aber naja, wenn man Tollpatsch ist, passiert so etwas leider. So. Ja, schauen wir doch mal rein. Ein sehr schöner roter Einband. Hier findet man natürlich das äh, Impressum, ISBN Nummer und so weiter und so fort. Ja, ISBN Nummer sage ich schon. Alter, ja, klar, ISBN Nummer logisch. Bin ich verwirrt heute. So die Seiten sind auch sehr schön gemacht, in diesem so schönen Grau, teilweise auch mit ähm, Schattenspielen drauf, weil ich sehr schön finde. Und was noch sehr schön ist, ist, dass hier die Briefe, die geschrieben werden, wirklich drinnen liegen, wie ihr sehen könnt. Kann man dann aufmachen, diesen Brief hier, so, und ihn herausholen und sogar lesen. So. Ich hatte ein Problem, als es mir runtergefallen ist, dass die ganzen Briefe rausgefallen sind und die leider nicht beschriftet sind, zu welcher Seite sie gehören. Als ich das dann wieder rausgefunden hatte, habe ich mich dran gemacht und habe auf jeden Brief dieses S21 oder S43 und so weiter geschrieben. Auch natürlich auf die Innenseite vom Umschlag, dass man es außen nicht sieht, damit ich es, sollte mir das noch einmal passieren, wieder zuordnen kann und nicht wieder ewig suchen muss. So. Hier sind auch sehr schöne ähm, Karten teilweise mit drin. Und irgendwo, ah ja genau, hier sind auch schwarze oder dunklere Seiten. Ich für meinen Teil habe auch hier einen, ein Lesezeichen gefunden, ein schwarzes, das hier zwischendrin hängt. Was ich auch sehr schön fand. Mittlerweile gibt es leider sehr viele Bücher die ohne Lesezeichen sind, was ich sehr schade finde. Aber dafür kann man sich ja welche kaufen. Ich habe zum Beispiel von meiner Freundin eins geschenkt bekommen. Das ist ein sehr schönes Lesezeichen. Eine Leselampe. Die kann man sich einfach hier zu den Seiten stecken. So, und weiß dann auch, wo man gelandet ist. So, da ich kein Urheberrechtsverstoß begehen möchte, werde ich euch nicht mehr davon zeigen, obwohl es da noch einige sehr schöne Sachen gibt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie immer könnt ihr euch ger uns gerne bei äh, Spotify, Apple und Co. 5 Sterne geben. Bei YouTube, Instagram und Facebook einen Daumen hoch. Ihr dürft uns natürlich auch gerne abonnieren, darüber freuen wir uns sehr. Und ihr verpasst dann keine Videos mehr von uns. Ja, und äh, bei Twitter sind wir natürlich auch zu finden. Und über eine konstruktive Rezension würden wir uns ebenfalls sehr freuen. Ach ja, und hier drüben liegen natürlich wieder die obligatorischen Sachen zum Auspacken. Die Schere, das ähm, wundervolle Teppichmesser und das Messer zum Zerteilen von Süßigkeiten. Und dort oben in der Ecke der Mülleimer. Natürlich brauchen wir diesen bei diesem Video nicht. Warum auch? Und in diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen und äh, tschüss.